An den meisten kommunalen Kliniken läuft heute nur Notbetrieb. Viele OPs sind verschoben. Die Gewerkschaft Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte zum Warnstreik aufgerufen. So soll Druck erzeugt werden in den Tarifverhandlungen. Am Mittag versammelten sich außerdem Tausende zu einer Kundgebung in Frankfurt am Main. Die Gewerkschaft fordert für die rund 55.000 Beschäftigten einen Inflationsausgleich und 2,5% mehr Gehalt. Aufbruch zur zentralen Kundgebung in Frankfurt. Auch aus Niedersachsen reisen sie an. Am Hauptbahnhof Hannover treffen sich mehr als 80 Klinikärzte und Ärztinnen. Wir arbeiten teilweise zwölf Tage am Stück und möchten einfach, dass man das anerkennt. Viele von uns haben weder einen Covid-Bonus bekommen noch irgendeine Ausgleichszahlung. Wir haben 24-Stunden-Schichten, 18-Stunden-Schichten und das häuft sich halt immer wieder, weil zu wenig Arbeitskräfte da sind und ich finde dafür was wir für die Dienste an Geld bekommen ist das einfach zu wenig. Nach vier Verhandlungsrunden mit den kommunalen Arbeitgebern noch immer keine Einigung. Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund fordert bessere Arbeitsbedingungen und mehr Geld. Es geht als allererstes um den Ausgleich der Preissteigerungsrate. Plus dann noch eine darüber hinausgehende Forderung in Höhe von 2,5 Prozent. wir natürlich für unsere Mitgliedschaften einen Reallohnzuwachs äh, sicherstellen wollen. Und äh, dementsprechend natürlich als allererstes die Preissteigerungsrate ausgeglichen sein muss. Die Arbeitgeber bieten weniger Lohnzuwachs, dafür aber eine Einmalzahlung von 3.000 Euro. Ein angemessenes Angebot, sagen sie. In dieser Phase macht ein Warnstreik überhaupt keinen Sinn. Es verhärtet die Fronten. Jetzt müssen Operationen heute ausfallen. Das halten wir nicht für richtig, nicht für angemessen. Die Ärztinnen und Ärzte sehen das anders. Etwa 5000 von ihnen aus dem gesamten Bundesgebiet sind nach Frankfurt am Main gereist. Ihr Ziel, endlich bessere Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern.